Schön schaust du wieder zu. Mein Name ist Dedu und heute werde ich dir ein Prinzip von Yoga näher bringen. Und zwar heisst das ein spezieller Name Aparigraha. und damit ist gemeint so ein bisschen die Tendenz, die wir alle haben, um, wenn etwas Schönes ist, festheben und es nicht mehr loslassen und, ähm, ja, Es ist meistens so, dass wir alle streben nach Glück und ähm, einem schönen, glücklichen Leben. Und dann, wenn die schönen Momente kommen, die glücklichen Momente, wie zum Beispiel die Ferien. Wir sind an einem wunderschönen Sandstrand und wir geniessen es. Wir haben keinen Plan Wir können jeden Tag ein bisschen Sport machen, ein bisschen sünneln, gut essen. Und dann kommt der letzte Tag der Ferien. Und wir denken, oh nein, jetzt muss ich wieder heim gehen. Und wir haben an diesem letzten Tag fest. Und wir wissen jetzt alle, irgendwann sitzen wir wieder im Flug und sind auf dem Heimweg. Also das heisst, wir wissen schon die schönen Momente, wir können sie nicht wirklich festheben, weil alles kommt und geht. Und darum wenn wir lernen, oder es ist es so wichtig, dass wir auch wieder loslassen können. Und darum «Aparigraha» steht da, um wirklich die Erinnerung zum, zum, zum auch wieder Lernen loszulassen nicht nur bei den schönen Ferien, wo wir lernen loslassen, sondern zum Beispiel auch bei ähm, bei Sachen, wo wir uns materielle Sachen, wo wir uns drauf festheben, wo wir uns anfangen definieren über ein Auto, wo wir haben oder eine die Wohnung, wo wir drin wohnen oder was auf der auf, auf der Visitenkarte drauf steht, was unser Jobtitel ist, dann wir uns an dem so festhalten und fangen uns zu definieren durch so äussere Sachen, wo wir aber wenn wir ganz ehrlich sind wissen, die halten nicht für immer. Also ich werde nicht immer das Auto fahren und ich werde nicht immer den Jobtitel haben. Und ich werde nicht immer, was weiß ich, ein gewisses Aussehen haben. Also wenn wir uns an gewissen Sachen festhalten, irgendwann kommt, dass das Leben uns zwingt, zum Loslassen Und was wir vermeiden wollen, ist, dass wir dann so in ein richtig tiefes Loch fallen. Darum ist es sehr wichtig, immer wieder, wenn wir merken, ah, oh, schöner Moment, den Einatmen können. Ah. Aber dann transcript Wir wieder ausatmen und wieder loslassen. Wissend, dass alles sich verändert und es immer wieder schöne Momente wird geben wird. Es wird aber auch immer wieder ein schwierige Momente geben, aber auch die gehen immer wieder vorbei. Auch an denen müssen wir uns nicht festheben. Irgendwann dürfen wir auch Trauer loslassen, dürfen ähm, schlechte Erfahrungen loslassen. Auch die müssen nicht ewig bleiben. Und es geht im Yoga, es kommt eigentlich aus dem Buddhismus mehr, gibt es ein ganz schönes Mudra, wo uns so ein Sinnbildlich so ein bisschen den Aspekt des Loslassen, aber auch gleichzeitig vom offensiven Neues. Und für das kannst du jetzt gerade mitmachen. Und zwar ist die linke Hand etwas so erde. Entweder kannst du sie auf dein Bein legen, auf den Stuhl oder wenn du auf dem Boden sitzt, auf dem Boden. Also wirklich so etwas, die Handfläche schauen, runter, um etwas erde, um wirklich auch bei uns sein, in unserer Kraft. Und dann können wir die linke Hand öffnen die Symbolik des Loslassen, aber auch gleichzeitig offen sein, was immer uns das Leben an ähm, uns trägt. Und du kannst in dieser Stellung eine Zeit lang verweilen, vielleicht tust du auch die Augen und tief einatmen, richtig spüren, wie du bei dir bist. Also mehr in die linke Hand hinein spüren. Und dann ausatmen und so ein bisschen das Loslassen und das Offensein in die Hand hinein. Eigentlich wieder ausatmen und so kannst du vielleicht drei Atemzüge oder vielleicht sogar eine Minute bleiben und wenn du mit dem Mal merkst, dass oh, es ist so schwierig zum loslassen, kommst du in die Haltung hin und ein paar Mal atmen. Das hilft einfach wieder zum wieder in den Fluss vom Leben zurückfinden. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir und wünsche dir noch einen sehr entspannten, offenen und gelassenen Tag.